Jo Leute und willkommen zur zweiten Folge von Amvisaga Wir spielen hier die Demo, ich dachte eigentlich das ist die Vollversion, aber nein, es ist nur die Demo Also kurze Korrektur zur letzten Folge Und ja, wir werden heute ein bisschen weiter an unserem Schmiede Imperium arbeiten Ihr könnt gerne ein Like beim Video da lassen und ein Abo für den Kanal hier rein droppen Ansonsten, ich halte das Red Ich habe immer kein Intro Nehmen wir auch an, das ist ein guter Deal hier laufen es noch voll. Oh, meint ah, das war jemand, der auch Schulden gezahlt hatte. So, wir haben noch drei Wagen zur Verfügung. Oh, und hier kommt ein <coughs> spezieller Händler. If never seen this we're in uh, in our village before. I uh, if not you, just don't go and find out uh, wo ist is and what you want Hey big guy, Care I call the owner. I didn't come here all the way from Lenchstock to talk to an apprentice. Hurry up, get off. Off heißen wir also. Nee, you <laughs> off. I thought that I was a Never Nevermind. <laughs> Have you come from afar? How can I help? I came from the south. I'm setting up some trade links. I can bring you whatever you want, for the best price from Damascus steel to precision ex uh, instruments. Want to work together? It might be good. I don't even think of refusing, I better escape the bandits myself. <laughs> the roads are unsafe, the thieves and bandits gather like vultures where armies have passed recently. You should agree, as I am the bravest merchant of those prepared to offer the service to you. Bandits are all we need right now. We're talking about business. Would you be so kind and take an order from me? What should I make for you? Okay, das ist eine riesen Order, aber dafür auch sehr viel Geld. Nehmen wir auf jeden Fall an. So. Arbeiten wir direkt. Wir schließen fürs erste und erledigen hier unsere Order. Wir können hier jetzt glaube ich einen Tisch reinbauen. Dann haben wir zwei Schlafzimmer, ein besseres Bett zur Verfügung. So Stone ist immer auch müde. Dann schlafen man den neuen Raum. Sagen wir hier hart äh, arbeiten. Arthur, ups, wir müssen in die Mine. Denken wir, dass ein Arthur jetzt ein bisschen Minenarbeit machen und Stone macht dann gleich Forging-Arbeit, wenn er ausgeschlafen ist. Wir müssen auf jeden Fall bald Brot kaufen. Und das ist wichtig. Wir sollten mal gucken, wie viel jetzt so ein Upgrade kostet. Ähm. Ähm. das mich nicht. Ich möchte meine Forge upgraden, aber ich weiß nicht wie. Irgendwo muss auch das Menü dafür sein. Ich mal erstmal ins Menü kann ich nicht. Ich weiß nicht wie ich mein Ding upgraden kann. Das muss doch hier irgendwo sein. Hm. Also ein bisschen tricky, wenn ich nicht weiß, wie ich das upgraden kann. Das ist vielleicht ein. So, nee, sind nur meine Aufträge. Ähm wollte ich nicht drücken, egal. Auf jeden Fall Stone genug geschlafen. Die an die Arbeit wir haben einen Massenauftrag in der Zwischenzeit. Überlege ich immer noch weiter, wie ich das upgraden kann. Nein, der Upgrade ist definitiv nicht hier. Defects. Will den Store nicht öffnen. Ah hier kann ich wahrscheinlich. Ah doch nicht. Auto -Mode. Muss irgendwo im Menü sein. Irgendwie ist das Baummenü gerade verbuggt, habe ich das Gefühl man kann nicht speichern jetzt speichern? Nein so also kann ich nicht speichern, das triggert mich ich möchte gerne speichern muss man erst einen bestimmten Progress erreichen bevor man speichern kann warte mal man kann ich nur neue Räume bauen Nicht das Menü, was ich suche. Auch nicht. Ach, guck mal hier unten, das Menü angezeigt. zeigt. Interessant. Ähm Ah, hier kann ich upgrade. okay wir wollen 150 gold und um das zu upgraden. das haben wir sobald wir unseren auftakt erfüllen mehr oder weniger stunden wir hier ein bisschen schmieden ähm, Order, was muss ich hier noch machen ich habe immer noch eine menge zu tun Boston ist ein guter mann arbeitet hier hart wir sollten auf jeden fall was zu essen kaufen Arthur, du solltest mal hier ein bisschen watchen. Das. das ist gerade busy, du kannst dann das in der Zeit schon mal kochen, das Hat unsere Lieferung, bringt ja das, bis zu dieser Truhe muss er das bringen, das ist ein bisschen unsterblich gemacht, <lacht> hätte die Truhe nicht woanders stehen können. Oh ja, Arthur kocht und ist was. Wir, äh, nicht Arthur Stone, wenn Arthur hier weiterarbeitet. Stone soll ja nicht verhungern. Letztes, was wir wollen. Stone ist. Perfekt. Nein! Essen. Arthur soll schmelzen. mal kurz in unseren Journal okay, wir brauchen noch insgesamt 5, 8 nee, Warte mal sagen wir so 10, 6, 9, okay 22 brauchen wir 22 äh, Barrels Unsere nächste Mission zu erfüllen Wer ist der bessere Miner? Arthur ist besser in der Mine Arthur, gehen wir hier runter und Stone arbeitet oben. Ich glaube, Arthur wird unser Miner tatsächlich und Stone, der, der unser Lehrling, wird quasi die Schmiedarbeit erledigen. So, warte mal. Ähm Mach das. Der kann allerdings harte, äh, schwere Sachen tragen, ohne langsamer zu werden, was auch gut ist. Stone arbeiten. Wir werden jetzt einfach durchschmelzen, bis wir äh, genug Erz haben, um alle Dinge herzustellen. Und dann werden wir ihn an die schmiedstation bringen und Arthur wird dann, während, während Stones schmiedet, weiter schmelzen, als dass jemals so dazu kommen wir dass wir so ein äh, so viele Dinge haben, dass sich lohnt zu, zu switchen. Ich denke, als nächstes werden wir, nachdem wir unser Shop abgegradet haben, unser Mining Equipment verbessern, damit Arthur etwas schneller meinen kann. Hm. ich glaube wir arbeiten jetzt hier schon ein bisschen dran <lacht> was hat arthur jetzt ein problem Ach, er hat gebetet. er hat kein problem er hat einfach nur gebetet. <lacht> so wir unsere aufträge werden weniger Wir brauchen jetzt noch 13 stück aber man immer kriegt den falschen an das ist ein bisschen nervig Du ähm, schmälst jetzt bis wir fünf haben, dann schmiedest du wieder ein. Eigentlich kann er schlafen gehen. Der Arthur erlebt hier gleich. Der Arthur meint noch ein bisschen. Das ist Level 2 meiner. Er kann er also etwas schneller meinen, was gut ist. <lacht> Ich wir sollten nebenbei trotzdem Jobs annehmen, und zwar die, die gut zahlen, die irgendwie für zwei Barren sehr viel Geld geben. Ähm, okay, Order sind lower. Das ist schlecht, aber auch guter, weil wir gerade eine Massen Order haben. Leider ist der Text ja auch in Russisch. Hast you heard the day yeah, have you heard they coming? Have you heard they coming? Who's coming? Well, uh, refu the uh, refugees are coming down the road with all the stuff rattling about. Many of them would want to stay here. Some at the inn, some at the household workers. Some as household workers. And others which uh, just sleep in the open. They've got nowhere to go as their houses are flooded. I hope they won't bring any diseases here. Stop, uh, stop talking such rot. Okay, ähm, nichts machen. Bei wir Punkte bei jedem. sonst können wir uns auch wie wir mehr Punkte haben wollen. Ich denke, wir nehmen ähm, Frankreich. Aber in Frankreich sind wir eh schon gut und dann sind wir noch besser mit Frankreich. The French are rather enterprising people. I write a letter to the local baron is sure to be interesting in taking serial craftsmen into service. That's where my service will come in useful. They are bound to need something to work with. Ah wir bringen den einen Arbeiter damit, äh, damit wir mehr ja, verkaufen. Big brain der Arthur. <laughs> Wenn er Metall-Items macht, kriegt man mehr Geld für ihn. Bei ihm. Wie gesagt, der, wird, der arbeitet gerne früh morgens. Machen wir hier schon mal den nächsten Produkt fertig. Eigentlich kann jetzt mit denen hier gleich direkt arbeiten. Hat er Hunger? Ja, nee, aber er ist müde. Mal gucken, ob er auch hier schlafen kann. Das wäre perfekt. Da schläft er schneller. <coughs> um Receive a report that you wanted to work for the Glowy Crown Here's a list of rares we need uh, We need Make sure to do your best We will need to restore and reinforce the damn Or the damn thing will burst and we we'll all be in trouble Five chains, ten boxes of nail and five horse screws. As soon as the order is complete, the messenger er tellt the machine and I'll deliver you to the Hack... ...and I will deliver you to the hackers. Okay, da haben wir jetzt den nächsten... ...großen Deal bekommen gerade. Äh, Stone machen wir hier Arbeit. Wir machen das jetzt zuerst. Ich weiß nicht welches wir für den einen Händler da machen. Arthur kann auf jeden Fall hier arbeiten. Haben wir ein MS auf Nein, haben wir nicht. Arthur, du sollst hier arbeiten. So, Stone. Warum macht er nichts? Ich habe Arthur angeklickt gehabt. Stone jetzt. Warum macht Stone gar nichts? Was macht Arthur da? Ist Arthur irgendwie geistesbehindert? Ach, Arthur muss schlafen. Deswegen macht er nichts. das ist für den mehr Okay, keine ja ahnung was mit arthur los ist der hat einen epileptischen anfall oder so auf der treppe also er bringt erstmal seine ware weg jetzt geht er schlafen hoffentlich so wir machen zuerst den job fertig nach 150 wir können unseren Link upgraden perfekt Danke für for the great work. It's nice to do business with Masters of the Craft. So. Hier war das. Ähm. Wieso kann ich das nicht mehr. Warum habe ich mein Gold nicht bekommen? What the fuck? Interessant. Nein, wir müssen erstmal hier schmieden. gerade sehr verwehrt aber wir müssen jetzt noch nahe machen Kam, vielleicht kommt das geld gleich erst nicht sicher aber wir kriegen unsere 150 wenn nicht, bin ich ein bisschen getriggert wir haben noch keine speziellen ausgaben in der zwischenzeit also so das nicht wenn wir jetzt ein machen und dann müssen wir wieder zurück Ach du, ist der Fett am Pen. Ich denke, der erste Folge wird ungefähr eine Stunde lang gehen. Äh, 19 Coins kommt ihr? Haben sie ja mal alles ein bisschen schneller gestellt. Wenn wir aber schnell vorankommen. aber das ist jetzt alles dieselbe aufgabe glaube ich hoffe ich so, arbeiten ein bisschen aber ah, wir kriegen für jedes produkt das wir äh, erstellen glaube ich ein bisschen geld wir kriegen nicht alles auf einmal dann macht es Sinn dass wir keine 150 bekommen haben so, stone halt erstmal Jetzt Tom und Arthur ausgeschlafen. war ist jetzt hier? Na gut, Mina. Da ja, glaube ich, dass wir tatsächlich erst äh, den Mining Upgrade holen. Vielleicht, damit wir schneller, unser Workflow etwas schneller wird. Okay, äh, Stopp langsam, brauchen Essen. So, du arbeitest weiter. Ich einmal nagel müssen ein noch erstellen. Können wir machen, sobald er den Bagen fertig hat. so mal, ein bisschen schnell wir brauchen das essen äh, dann machen wir hier noch einen wagen und dann geht es zur mine <lacht> wir unser kumpel am essen ist man machen mach jetzt hier einmal minenarbeit dann gehen wir direkt nach oben und öffnen wahrscheinlich den shop das klingt gut so und ist Ach, ich habe den Shop zu so früh geöffnet, das ist nicht gut. Mal gucken, was wir für die bekommen. Wir jetzt gleich ganz schnell was für zwei. Ja, das nehmen wir an. Warte, wir können das nicht annehmen. Schade, natürlich sehr traurig, dass wir die Arbeit nicht annehmen können. So, Stone kannst du unten arbeiten, äh, da oben arbeiten. Stone hier hin. wir an. Der geht weiter die Mine arbeiten. Ähm, oder Completion Oh, wir kommen hier, glaube ich, irgendwas extra. Aber wir können halt mit denen noch nicht arbeiten. Oh, das sie knapp mit den Typen. Oh nein, mach schneller. Okay, wir werden die wahrscheinlich nicht erfüllen können. Das ist ganz schlecht. Den Hill möchte ich auf jeden Fall annehmen, aber es wird zeitlich ja halt wieder so knapp. Komm, mach den Ball. Nein, nicht Arthur, wann du sollst. Arthur, du bleibst hier unten. Okay, jetzt ist der Team abgehauen. Traurig. Aber wir müssen es trotzdem. Ja, aber trotzdem die. Oh, ich lege jetzt mal Arthur an, Mann. Stone soll hier arbeiten. Ich würde echt gerne den hier annehmen, aber das wird zeitlich nichts mehr. Wir weg glaube drei pro Barren sollte unser Minimum sein, was wir verdienen wollen. Die Kumpel, weil wir haben ah, wir haben noch normale Aufträge. nevermind meint machen wir zu Er hängt natürlich seine Ware noch Sehr schön. so also, du es Energie und Hunger wird langsam niedrig. Bei ihnen ist es besser aus bestellen wir schon mal einmal ein essen Ups. Mal, können wir noch ein einstellen das, äh, kostet aber viel geld die einzustellen oh, auch mal wie viel die pro Tick haben wollen oder monatlichen lohn das ist viel zu viel Das kann ich nicht leisten so wir brauchen jeweils zwei oder drei dinge um da einzubauen das heißt kann gleich einbauen. kann wir machen noch einen vorher. Dann bauen wir. Ich glaube, wir wollen Essen bestellen. Einmal Brot bitte. Ich hätte zwei zweimal bestellen sollen, das war dem nicht. Aber es ist, was das ist, kann man nichts machen, ne? So, wer gleich arbeitet. Oh, was denn jetzt passiert? Okay, ich fühle mich ein bisschen getreut. Ich habe den Key für die Beta bekommen, wie es aussieht und nicht das volle Spiel. Okay, dann war es auf jeden Fall mit dem Let's Play hier erstmal. Hätte eigentlich erwartet, dass ich, ich halt den Key geschworen bekommen, dass ich dachte, ich habe das volle Spiel, aber war aber doch nur Demo. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und ja, lassen ein Follow da, äh, nee, lass ein Like da, lass ein Abo da. Schreibt was Nettes in die Kommentare, wie ich finde, das Spiel. Ich werde auf jeden Fall das Spiel weiterspielen, sobald ich mehr als nur den Anfang spielen kann. Ciao, bis zum nächsten Mal.